Die politische Bildungslandschaft wird, glaube ich, zunehmend sich mit dem Thema Freiheit beschäftigen. Ich glaube, das kann man jetzt ansatzweise schon bei vielen Veranstaltungen sehen. Ich glaube, dass viele politische Bildner und Bildnerinnen das für sich selber noch mal reflektieren müssen, das Thema Freiheit, das ja immer schon ein Thema der politischen Bildung war, aber das jetzt andere Dimensionen bekommt und auch noch andere Bereiche des Lebens betrifft anscheinend jetzt auch. Und ich hoffe, dass Daraus auch viele neue Projekte entstehen und neue Veranstaltungsformate, die sich genau dahingehend ausrichten.